Guten Morgen meine lieben Damen und Herren, heute gibt's nochmal, seit langer Zeit nochmal einen Vlog von mir. Und zwar, heute ist mein letzter Tag vor der Geschichte, vor meiner mündlichen Prüfung und Geschichte so. Und ähm, genau, ich wollte euch mal ein bisschen mitnehmen, zeigen wie der Tag so abläuft. Jetzt gibt's einfach. Ich habe jetzt gerade ernst entspannt gefrühstückt und heute muss ich nicht raus, ich finde meine Haare auch nicht Scheißegal Und äh, jetzt wird ein bisschen Geschichte gelassen. Und dann würde ich sagen Still can't win when got it. All record, off record, I let him take advantage. I was wallin'. All record, off record deals. Tell him talk to call for the quote. All record, all record, I still want the act, not the ghost. For the record, I'm done trying to make y'all comfortable. That's right. Ich mache hier gerade mal so eine so eine quasi. Ich gucke auf die Uhr, dass ich eine halbe Stunde nur arbeite und danach verfülle ich schon gerede. Das wird echt nicht viel Zeit. So, wir haben jetzt circa Viertel vor vier. Ich habe jetzt bis gerade quasi gelernt und Ausführung hat ich Pause gemacht, nicht gegessen, ganz entspannt. Ähm, Werde jetzt gleich noch ein bisschen was machen und ansonsten würde ich sagen, das hier ist das Ende des Vlogs. Hoffe hat euch gefallen. Wir sehen uns bald wieder. Bis dahin. Ciao.